Demon Slayer, das Fazit. Fangen wir mit dem Geschichtenmodus an. Es ist leider, muss ich sagen, wie beim letzten Storm Game, dass ihr hier so einen Baum habt. Und ja, den müsst ihr sozusagen durcharbeiten. Ähm, ich habe überall einen S-Rang nur hier nicht, weil mir diese Side Missions zu nervig sind, obwohl ich mir gedacht habe, endlich mal so. Minigame-Sidequest-Dinger, aber es gibt insgesamt nur zwei Stück in acht Kapiteln. Jedes Mal, wenn ihr eine Story komplett durch habt, dann erscheint hier noch so ein Extra-Boss. Für den gibt es dann normal und schwer als Schwierigkeitsgrad. Ähm, und in diesen Dingern, also diese roten Icons, sage ich jetzt mal, ähm läuft ihr auf einer Map rum beziehungsweise es ist irgendwas Story-Related und das wurde ähm, ja, kürzer gemacht, also es ist nicht die komplette Anime-Fassung da müsst ihr, wenn ihr alles über den Anime wissen wollt, falls ihr den nicht geschaut habt, was eigentlich nicht der Fall ist, wenn ihr dieses Spiel spielt, ähm, müsst ihr dann wieder zurück zum Storybaum und dann seht ihr so rote Ausrufezeichen, von wegen, welche Cutszenen habe ich noch nicht gesehen. So, zu 90% ähm, steuert ihr Tanjiro und es gibt auch kleine Sequenzen, da seid ihr Zenitsu oder keine Ahnung, Inosuke. Ähm, und das Problem ist aber, die Maps, die sind sehr, sehr klein, die Charaktere laufen sehr langsam und mehr als laufen, um um diese, diese ähm, Punkte zu bekommen, diese, ich habe vergessen, wie die heißen, um Punkte zu bekommen, äh, Erinnerungsfragmente, Sidequiz, Side-Ausrufezeichen, also Side-Dialoge, damit ihr auch wirklich den S rankriegt. Und dann halt Scenes für die Hauptstory ist dann nichts. Das ist sehr, sehr kurz gehalten. Sehr, sehr wenig. Im Endeffekt, im Endeffekt war das meiner Meinung nach unnötige Extraarbeit, weil so wenig. Map, wie ihr habt und so wenig wie ihr auf dieser Map dann tatsächlich machen könnt. Ihr könnt nicht mal rennen, ihr könnt einfach nur laufen. Das heißt, ihr müsst damit klarkommen, dass der Charakter, weiß sie sich in Slow Motion rennt und so, müsst ihr durch die ganze Map durch, bis ihr irgendwas triggert. Ähm, die Sammelpunkte sind auch nicht wirklich schwer zu finden. Also meiner Meinung nach hätten sie einfach nur direkt Kampf hinter Kampf hinter Kampf mit, mit Cutscenes rein, dann wäre das Ganze schneller gewesen und sie hätten vielen unnötigen, ich sag jetzt mal, Müll einfach weggelassen, also und jetzt seht ihr wahrscheinlich die größte Map in Game, also das Witzige ist, das zeigt so zwei Wege an, aber man hätte gar nicht von dort aus hoch können und von dort aus runter geht auch nicht, weil der dann sagt, ich muss diesen Weg durch, so um, kann man irgendwie, ja genau. So. Da müsst ihr halt hier zum Beispiel an das eine Ende für ein Ausrufezeichen, da ans andere, also ganz simpel gehalten und dann kommt ihr hier durch und dann gibt's schon den ersten Bossfight. Und natürlich könnt ihr da nicht komplett durchrushen, weil ähm, weil dann immer so Sub-Bosse kommen, so, so einfach Gegner, die tauchen dann einfach auf und so, aber und ja und so müsst ihr die ganze Zeit durchrennen und dann gibt es hier so gelb leuchtende Dinger das sind diese Kimetsu Punkte heißen die und die benutzt man Belohnung genau je nachdem wie viel ihr in der Story geschafft habt kriegt ihr hier pro Kapitel und äh, die Dinger die ihr nicht freigeschaltet habt sind dunkelblau und dann steht hier zum Beispiel dieses dunkelblaue Ding 4000 oder 2000 zum ähm, bezahlen zum freischalten und da oben sieht es ich habe 8900 und ich habe aber schon alle also ja das wäre das dazu dann machen wir also archiv yes. tutorials ist halt wenn man Einfach theoretisch nochmal alles durchgehen will. So, ich bin eher der Praxistyp. Ich gehe lieber in P-Mode okay. und gucke mir das da an. Aber gut, dass es Meo das gibt. Dann hier, was ihr so erreicht habt, was ihr freigeschaltet habt, bla bla bla. Trainingsmodus. Trainingsmodus hat zu wenig zu bieten. Und im Versus-Modus gibt es halt Online-Kampf, Offline-Kampf. Ich finde es gut, dass die das hier reingebombt haben und nicht direkt als ein... Hauptmenüpunkt, weil es sowieso nur wirklich Versus-Kampf ist. Da Offline-Kampf, Übungskampf und Jäger-ID, das ist halt euer, eure Karte für Online-Matches. So, dann gehen wir mal in Training rein. Ähm, Training ist nicht der Trainingsmodus, das ist praktisch nur. Ihr habt immer einen Lehrer, ein Gegner, so wie bei Xenoverse müsst ihr das euch vorstellen, aber ihr lernt nicht wirklich irgendwelche Techniken für eigenen Charakter oder so. Was sie hier macht, ist, ihr habt drei verschiedene Bedingungen, die ihr dann während des Kampfes ähm, erfüllen musst und dafür kriegt ihr dann diese Kimetsu-Punkte und wenn ihr das halt spielt, kriegt ihr nicht nur die Punkte, sondern halt einfach Kampferfahrung. Also, aber es ist eigentlich bei jedem Gegner überall das Gleiche, ihr müsst nur einmal rausfinden, okay welche Techniken benutzt er und das war's dann auch schon. Also, ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich genug kimetsu Punkte habe, um um alles freizuschalten für alles andere ist es praktisch sinnlos. So jetzt. Wenn wir jetzt in Versus Modus gehen und dann ähm, Übungskampf, das ist das der eigentliche Trainingsmodus. Ähm wir nehmen jetzt mal hier die zwei. Die habe ich am letzten. Spiel. Wie gesagt, ich habe. Ich habe, ich weiß nicht, über eine Stunde, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden. Ranked aufgenommen, alles einzeln. Das muss ich noch alles zusammenschneiden. Ähm, für den ersten nächsten Rang, den ich erreicht habe. So, und das, was ich im ersten Teil besprochen habe, von wegen dass zu viel auf dem Screen los ist. Deswegen habe ich wirklich... Ich dachte zuerst, ich übertreibe. Aber das war wirklich so, dass... So, hier, wenn, wenn das jetzt ein Assist ist, ja, wenn... wenn Jetzt hier. Keine Ahnung, wenn ich jetzt hier Combo mache. So, das... Es ist einfach zu viel los. Also, ich war manchmal in Position, da habe ich allein we wegen diesem Assist nichts gesehen und wusste nicht was ich machen soll ähm, dann ähm, hier ähm, weil ich gesagt habe der -Modus, der übungsmodus hat zu wenig zu bieten kommando einstellung Charakterauswahl, zurück zum menü das ist also nichts ähm, dann hier gesundheitsanzeigen also die ganzen anzeigen ob die auf max sein sollen oder nicht und dann ob ihr ähm, Computer, also stillstehenden den Gegner wollten CPU, je nach Schwierigkeitsgrad oder den zweiten Player. So, hier könnt ihr Verteidigung äh, von wegen Blockstrings testen oder die ganze Zeit Abwehr für Abwehrbrecher. Den Abwehrbrecher könnt ihr aktivieren oder deaktivieren und dann schnelle Erholung. Ähm, ja oder nein, von wegen, dass der schnell vom, vom Boden wieder hoch springt, weil die Mechanik gibt es ja auch noch. Um, und das war's auch schon. Ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel den Gegner sagen, mach mal einen Blockstring oder Blockstring into Grab, damit ich weiß, wie ich da ausweichen soll. Also wirklich labben könnt ihr hier, hier nichts. Ihr könnt nur Combos und, und Setups vielleicht. Combos und Setups, wobei. Ähm, wenn ihr sagt, der Gegner, der soll entweder nur verteidigen oder nichts drücken, der bewegt sich ja währenddessen auch nicht. Also, ob die Setups dann wirklich garantiert sind, sobald sie durchgehen, kann man auch nicht wirklich testen. Deswegen so, hier schön, Damage-Anzeige, die kann man auch ausschalten, aber das war's dann eigentlich auch schon. Also, der hat wirklich viel zu wenig zu bieten. Ähm... Ich habe jetzt zum Beispiel rausgefunden, also das hier vorne gleichzeitig mit ähm, dem normalen Angriff, das ist halt wirklich der Standard-Kombo-Starter, wenn der Gegner sich verteidigt und der hat Armor, genau auch wie die Ulti. Ähm, und jetzt, wie weiche ich dem hier aus? Ähm, blocken könnt ihr das natürlich nicht. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ihr aktiviert euer. Erstes Awakening, ihr ähm, benutzt euren Assist von wegen Escape, wo ihr halt zwei Bars benutzen müsst. Oder ihr springt. Springen bringt auch was gegen Ultis, wenn wenn ihr halt gerade sozusagen frei seid. Also das hat schon seinen Sinn. Und das hier ist dann halt... das. Ist, man benutzt es zwar nicht sehr oft im Kampf, man kann es auch natürlich für... Offense benutzen, aber springen benutzt man zwar nicht oft den Kampf, aber wenn man es nicht richtig einsetzt, dann hat man ganz schön verkackt. Also das kann euch wirklich aus der Patsche helfen. Jetzt verstehe ich, warum das so mager gehalten wurde. Aber es bringt halt wirklich was. Und ähm, natürlich, wenn ihr hier seht, jemand ladet diesen Angriff auf, könnt ihr direkt mit einer Ulti dagegen gehen, weil er am Anfang Armor hat. Und wenn ihr... Ich meine, wenn ich hier lade, kann ich zwar rausspringen, aber wenn ich sehe, der Gegner bewegt sich nicht. Und dann bin ich eigentlich schon beim Ausführen. Und dann während, also nachdem hier dieses Laden vorbei ist, der Gegner die Ulti ausführt, dann kann ich auch nicht mehr ausweichen. Weil es gibt halt Hitboxes bzw. Hurtboxes, ähm, das selbst wenn... Ihr versucht, ein, eu, euch durch einen Assist zu retten, dass es nicht klappen wird. Ähm, Problem Nummer 2, wo ich denke, okay, das hätten sie besser machen können. Sehr viele Charaktere haben dieselbe Animation, was ihre Supers angeht. Meistens die Level 2 Super. Also die ganzen Wasserleute haben das Wasserrad. Ja, es äh, hat verschieden viele Hits, macht verschieden viel Damage. Hat eine äh, andere Box, Ä ähm, aber dass äh, das die Animation wirklich bei ich weiß nicht wie vielen Charakteren die gleiche ist. Ich sag mal so, dieses Game hier ist eigentlich Naruto, Naruto Ultimate Ninja Storm. Sie haben alles übernommen, nur das Design ein bisschen abgeändert. Also hier wie das aussieht und die Charaktere mit ihren Stimmen halt. Mehr ist es im Prinzip nicht. Und dann haben sie halt mehr Competitive Mechaniken reingehauen, so. Ähm, ich wünschte, ich wünschte, das hier wäre ein bisschen einfacher zu machen, weil wenn ich jetzt kämpfe und ich gehe nach hinten und ich erwarte, dass der Gegner dasht, wenn ich jetzt, ähm, hier diese Richtung gehe und dann das machen will, dann... Weil das ja auch ein Forward-Input ist und ich das wahrscheinlich dann zu schnell gemacht habe, läuft er einfach weiter, anstatt überhaupt zu blocken und ich kassiere einen String vom Gegner, obwohl ich ihn eigentlich nur parryen wollte. Ähm, alles andere ist okay. Die das Scaling, die Damage, die war ja so wie ich gesehen habe in der Version 1.00, war das ja viel krasser, also da konnte man wirklich easy T.O.D.s machen. Das haben sie mittlerweile geändert, also ich habe dieselben Kombos ausprobiert und ich bin auf maximal nur 80%, bei manchen Charakteren sogar 90%, aber keine 100%. Also das haben sie mittlerweile gepatcht, auch wenn das hier... ...nach ziemlich viel Damage aussieht, aber wie gesagt, meistens fängt man ja mit einem, mit weil man Dashen will. Also die, die Damage haben sich schon genervt und das war auch nötig. Ähm, man könnte sich jetzt darüber streiten, ob das Ultimate Awakening, ob das überhaupt nötig ist, weil... Wenn der Gegner keine Ressourcen zum Ausweichen hat und ihr habt äh, diese volle Schakrabber und volle drei Level, dann wäre das hier eigentlich schon eine Verschwendung anstatt, also das hier zu machen anstatt direkt reinzugehen. Und, ja, das hier nimmt zwar vieles ab. Ich, ich gebe euch einfach mal einen Vergleich. So. Das nimmt jetzt 80 ab, aber dafür müsst ihr, müsst ihr den Gegner erstmal treffen. Dann seht ihr, wie schnell das vergeht. Also wenn der Gegner jetzt die ganze Zeit auf Defense spielt und dann hat er noch den vollen Assist, so dass er während der getroffen wird ausweichen kann, dann habt ihr umsonst sozusagen eine Bar verschwendet. So, dann habe ich... Dann habe ich hier, ähm, drei, diese Bars da oben verschwendet. Äh, also diese, wie, wie heißt das Ding, wie heißt das Ding? Technik-Bars verschwendet, drei Stück. Und, ähm, mit einem, mit einem Defense-Breaker angefangen, sozusagen. Und ich habe dafür, ich habe dafür keine... M kein Mieter dafür verschwendet. Würde ich jetzt noch Mieter dafür verschwenden? Ja, warte, ich habe nicht voll aufgeladen. Je nachdem, wie voll man auflädt, desto stärker ist dann natürlich der Angriff. Also, 7, 3. Oh, ja, je nach Scaling ist es manchmal sogar besser. Je weniger Hits desto mehr Damage natürlich. Wie gesagt, ihr opfert dafür 2 Meter und ihr müsst den Gegner erstmal treffen. Und der darf dann auch nicht ausweichen durch sein Assist. Also, das haben die meiner Meinung nach. Also, man kann es schon machen, aber... Es ist unnötig eigentlich. Es gibt viel bessere Alternativen. Die Alternativen sind so gut, dass man das eigentlich nicht benutzen sollte. Dieses Blockstring into Grab zu machen, aber es funktioniert halt wirklich. Es funktioniert halt wirklich. Weil das Ding ist, man hat zwar Ressourcen zu entkommen, wie zum Beispiel jetzt die Assist-Hilfe, aber die Frage ist, aber das Ding ist, willst du wirklich dein, deine Assist-Hilfe bzw. zwei Assist-Bars aufgeben, nur damit du einem Grab entkommst? ähm, der, das Awakening muss richtig getimed sein und wenn, wenn der Gegner, also wenn ich das richtig gescheit ein, ähm, anstelle, so dass auch keine Lücke dazwischen ist, dann kann der Gegner auch nicht sowas machen. Weil er immer noch im Blockstring ist, also, das, das hat sich meiner Meinung nach bestätigt, dass das mit dem Blockstring into throw, dass es da keine Throwbreak Mechanik gibt, dass das das muss behoben werden. So, ähm, Oki gibt es hier nicht wirklich in dem Spiel. Es gibt ja halt nur das Wake-up-Game dann von wegen, wie reagiert mein Gegner meistens und was mache ich dagegen. Und dann gibt es halt noch den Punkt, dass wenn ihr ähm, euch von euren Assist retten lässt... Und nicht direkt danach blockt. Das hier ist dann ein guaranteed Hit, also der Dash-In, sobald die gesehen habt, okay, sein Assist hat ihn gerettet. Und er blockt nicht direkt oder versucht irgendwie hier dieses Perfect-Parry, aber er hat es nicht on-time geschafft. Oder weil die recovery noch vom, vom Assist drin ist, vom Assist-Rescue, äh, dann ist da, egal was hier nach dem Dash macht, alles garantiert, weil er kann sich nicht mehr befreien. Ich könnte dann theoretisch, weil, weil er, weil er Assist Help benutzt hat und nicht direkt geblockt hat. Ähm, und wo man dann am meisten, wo man wirklich hauptsächlich, hauptsächlich, ähm, die Ulti verwendet ist so, sobald, sobald es ein Defense Break gibt, ob, ob ihr jetzt noch in der String drin seid oder nicht, sofort Ulti. Da wird die hauptsächlich benutzt. Es ähm, ist, kann man zwar, wenn man nicht gerade reingehen will, benutzen. Um, um den Gegner sozusagen zu öffnen, weil ein besseres Range Control Tool habt ihr in diesem Game nicht. Und hauptsächlich, was ihr macht, ist entweder dashen. Wenn ihr wisst, okay, der, der macht der Wartet auf Perfect Parry, dann drückt ihr nochmal den Dash-Button und, na, und nach hinten. Und dann richtet ihr den ab und dann könnt ihr rein dashen. Ähm, sozusagen Fake Out. Also äh, Bait. Und was man noch benutzt, wenn man weiß, okay, der Gegner will reinhauen. Hier den Forward plus Attack Button. Ähm, in sehr wenig Fällen trifft er komplett aufgeladen. Wenn, dann muss man ihn direkt raushauen. Sonst springt der Gegner weg. Er dasht weg. Er grabt euch. Oder ihr kassiert eine Ulti. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 8 9, 10, 11 11 Charaktere eigentlich von Tanjiro gibt es zwei verschiedene bis jetzt äh, weil er water und fire breathing drauf hat das hätten sie aber hier mit von wegen anderes kostüm machen sollen dafür es kein extra slot gegeben und alles was danach kommt ist auch genauso unnötig das sind dieselben charaktere wie die hier am anfang Bloß sie haben was anderes an und eine andere Ulti-Animation. Das hätten sie genauso gut hier so machen können. Das wäre ein und dasselbe. Also dafür extra Character slots Das ist eigentlich schon... Ja. Und dann sehen wir, es werden noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Charaktere wahrscheinlich dazukommen. Hoffentlich werden das nicht irgendwelche Copy-Paste sein, weil ich kann sagen... Abgesehen jetzt von derselben Waterwheel-Animation, ähm, Tanjiro, Wasser, Lesuko, Ähm Hier könnten über den könnte man schon fast sich streiten. Sie auf jeden Fall, er eigentlich auch nicht wirklich. Senju auf jeden Fall, Inosuke auf jeden Fall, der, der auch nicht wirklich. Dio lasse ich noch durchkommen und sie auch und natürlich. Kyojudo, so, dass es wirklich so. Unique Characters sind. Also, dass die wirklich. Ähm, dass man wirklich sich anders einstellen muss, je nachdem, welchen Charakter man spielt. Die Hauptmechaniken, die man benutzt, die sind ja alle komplett gleich. Aber ich kann jetzt zum Beispiel. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich könnte jetzt. Ich könnte jetzt. Tanjiro nehmen und Basic eine Basic-Kombo lernen und ich könnte die mit 80% des restlichen Casts hier genauso machen. Also im Prinzip würde das genauso funktionieren. Bei Der einzige, bei dem das nicht wirklich funktionieren würde, wäre Senizu, weil er wirklich speziell ist oder vielleicht noch Inosuke. Aber alle anderen, ja. Und das ist mein Problem. Die Charaktere, die gleichen sich schon Allgemein zu viel. Und dann gibt es hier auch noch größtenteils Copy-Paste. Also das ist wirklich kompletter Schwachsinn. Das ist wirklich kompletter Schwachsinn. Ähm, aber weil ich sehe, wie, wie dieses Spiel ist, wie das funktioniert und mit, mit was für Gedankengängen, die da reingegangen sind. Also das wird nicht das... Das, das hier ist der erste Teil der Reihe. Es wird noch Nummer 2 und Nummer 3 kommen, über Nummer 4 kann man sich streiten, aber je nachdem wie weit der Anime geht, wird nicht dieser geupdatet. Natürlich kommen hier vielleicht noch diese restlichen 7 äh, Charaktere als DLC rein, aber das hier ist nicht der letzte Teil. Also da wird bestimmt noch Demon Slayer, Kimetsu, Kimetsu no Yaiba, äh, weiß ich, The Chronicles ähm, Teil 2 rauskommen. Auf jeden Fall. Und dann noch ganz kurz zum... Ja, machen wir zuerst Jäger-ID. Hier kann man Profilbild und Zitat eingeben, von wegen was gezeigt bzw. abgespielt werden soll, bevor der Kampf zu Ende ist. Und was auch noch nach Beta-Phase schreit ist... Man kann eine Lobby erstellen, das ist schon mal gut. Man kann direkt in den Ranglistenkampf gehen und wenn keiner annimmt, bietet das Game auch an, direkt eine Lobby zu erstellen. Und hier muss man sein Main, sein Submain und seine Favorite Stage auswählen. Und die benutzt man dann im Ranglistenkampf. Das heißt nicht, der Gegner nimmt an, ihr wählt eure Charaktere aus und dann wird gespielt, sondern ihr wählt zuerst eure Charaktere und Stage aus. Dann geht ihr in Ranked rein und dann wird auch direkt gespielt, sobald ein Gegner gefunden worden ist. Ähm. Hier, kann, hier ist halt Leaderboard und hier kann man nochmal das abändern. Und ansonsten kann ich sagen, ich habe jetzt, ich weiß wirklich nicht, ob es jetzt ein oder zwei Stunden sind. Das sehe ich dann noch, wenn ich es zusammenschneide. Aber die ersten 5, 6 Kämpfe, ähm, hat der Gegner gequittet. Das war jedes Mal bei jemand anderen, aber bei den 5. Sechs ersten Kämpfen, die ich gespielt habe, hat der Gegner gequittet, weil er nicht verlieren wollte. Ja, und sieht so aus, als gäbe es da keine Penalty. Also da eigentlich auch ein deftiger Minuspunkt. So, ich würde sagen, dieses Spiel ist die 30 bis 40 Euro wert. So Ihr, so hauptsächlich werden sich das Leute holen, die die Story kennen, deswegen werdet könnt ihr ohne Probleme die Cutscenes skippen. Nur im letzten Kapitel kommt halt noch was extra dazu. Und hier ist noch das Movie drin. Äh, ähm, nach den Hauptstory-Kapiteln, die es bis jetzt gibt. Das ähm, ist cool. Aber die ganzen Cutscenes und die Neben-Cutscenes könnt ihr eigentlich alle überspringen. Die haben es versucht, 1 zu 1 zu übernehmen. Und dann gibt es dort halt Maps, wo ihr, ich weiß nicht, 10 Sekunden läuft und dann... Ist die Map auch schon wieder weg wegen der Cutscene? Also, der Story-Modus ist eigentlich sehr mager. Ihr macht das eigentlich nur um Sachen freizuschalten, beziehungsweise Punkte zu bekommen, wo ihr dann manuell alles freischalten könnt. Ähm, und hauptsächlich benutzt man hier den Trainingsmodus be beziehungsweise nicht den Trainingsmodus, sondern den die Kampfübung im Versus Modus, die auch sehr mager ist, weil es. Weil, weil man nicht einstellen kann, dass der Gegner dies oder jenes macht. Entweder er steht nur, er blockt nur oder er kämpft als CPU gegen euch. Und offline hatte ich noch nicht die Möglichkeit, das Game zu testen. Das soll auf Playstation 4 anscheinend einen riesen Lag haben. Und Online-Modus ist auch so, naja, also, dass, die, dass, man zu, dass man wirklich die Charaktere zuerst wählen muss dass man die nicht on the fly direkt ähm, auswählen kann, äh, dass die Gegner einfach so quitten können, äh, dass man dreimal rematchen kann, das finde ich gut. Insgesamt dreimal rematchen kann, das finde ich gut. Es könnte zwar, es könnte zwar unendlich viel sein, aber wenigstens ist es nicht so, dass man nur einmal kämpft und dann direkt keine rematch Option gibt. Deswegen mit drei Insgesamt, das ist cool. So, dann gibt es halt noch diese Probleme von wegen, man sieht auf dem Feld nicht alles gescheit, wenn zu viel los ist. Oki okay, bringt nicht wirklich was, weil es dann ums Wake Up Game geht. Dieses Ultimate Awakening ist so naja. Dann gibt es insgesamt vielleicht. Ich weiß nicht, 5 bis 8 Stages und maximal 10 Charaktere, wo. Sie, sagen wir sieben Charaktere mit Copy Paste. Und dann haben sie auch sehr viele auch noch die gleiche Animation. Also, das schreit alles nach Teil 1. Da kommt hundertprozentig noch ein Teil 2. 30, 40 Euro kann man dafür geben. Man macht einmal die Story durch. Nimmt seinen Hauptcharakter, probiert ein bisschen in diesem Übungsmodus. Und spielt dann hauptsächlich online. So. Das war's dann im Endeffekt. Alter, ist das ein langes Video, das wollte ich jetzt nicht. Aber jetzt wisst ihr Bescheid über das komplette Spielen und so könnt ihr auch wirklich sagen, okay, lohnt sich das für mich oder nicht.